In Türkei hatte meine Oma so ähm, Katzen gefunden. Ich habe den immer Futter und so gegeben oder ganz viele sind gekommen. Ich habe den immer Futter gegeben. Ich habe ganz viele Leute geholfen bei Hausaufgaben oder also, wenn eine Freund von mir könnte die Hausaufgaben nicht so gut und dann habe ich ihnen erzählt und geholfen. Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn wir sie mitspielen lassen, dass sie dann nicht alleine sind und sondern auch Freunde haben. Musik Beispiel, wenn ich hinfalle und dann meine Freunde oder so mir helfen und dann fühle ich mich ein bisschen so gut. Wenn ich mit meinen Freunden spielen kann oder wenn sie mich auch fragen, ob ich spiele oder so.